Ja, hier ist wieder Alexander Schweiger. ich mache hier mal Handwerker-Videos, die sind inzwischen so beliebt geworden, dass ich mich entschlossen habe, euch jetzt in Zukunft weiterhin äh, wertvolle Handwerker-Videos zu zeigen. Als allererstes ist es immer wichtig, die Baustelle muss sauber sein. Sauber Blaumann. Unter Laborbedingungen hergestellte Herstellervideos und äh, ich will einfach mal zeigen mit äh, meinem Protestvideo, wie es wirklich aussieht. Ich prangere das an. Ich bin damit nicht einverstanden, mich als Kunden so dermaßen zu ähm, benullen, dass man hier einfach Ketaminer kauft. Und dann alles ist gerade und einmal hier reingeklickt und drei Minuten später ist das Wohnzimmer fertig. Hier einmal umdrehen, von unten auch noch die, die, die Stichsäger und alles ist immer prima. So ist das nämlich nicht. Im richtigen Leben ist das scheiße, laminar zu verlegen. Weißt du auch warum? Weil nämlich zu Hause die Frau sagt, kannst du mal schnell fertig machen, die guckt das Video an und sagt, was hast du denn? So ganz einfach. Dank nochmal, ey. Ich sitze hier seit zwei Stunden mit der ersten Scheißreihe, weil dieses scheiß Klicklaminat hier nämlich nicht so reingeht, wie das auf, auf dem Video immer ist. So eine Scheiße. Ich bin stinksauer. Weiß ich, ich bin blöd oder was? Ich habe zehn Jahre als Handwerker gearbeitet. Dann guckt euch mal eure oh, Scheißvideos an. da. Hochglanzdinger aus, aus dem Labor von Zahnarzt. Dann nochmal! Dann macht er mal richtige Tricks. Und nicht hier, hier könnt ihr einen Hammer kaufen oder was? Gummihammer. Tolle Wurst. Und dieses Scheiß. Bedienungsanleitung, die ist falsch. Die passt nicht. habt ihr einfach abgerückt vom anderen Scheiß als Klinglaminat. Weil ihr nicht gar Bock habt. Da habe ich erst also damit. Grundamus das scheißegal. Die Industrie hier. Laminat verlegen, Klicklaminat ist einfach. So ein Dreck ist das. Ich prange mir das an. Ihr müsst das besser machen. Ihr müsst einfach sagen, hier Klicklaminat legen, ist gar nicht so einfach. Ich gebe euch mal richtige Tipps, bei Schwierigkeiten, wenn ihr so eine Seite klickt oder so, oder so, wenn wirklich mal was ist, tut ihr mal so, ey. Kannst, eine, kannst du eure scheiß Videos, kannst du auch in So, es ist ja Bescheid. Euer Alex Schweigert. Ähm, ja, tschüss.